Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich Willkommen ja, zu einem kleinen tipp heute zum thema zeitmanagement vielleicht kennst du die situation du hast so viel zu tun ja dass du dass es schwerfällt ja neue gewohnheiten oder neue neue dinge ja überhaupt raum in deinem leben zu geben ja oder es fehlt dir einfach die zeit für die ja für die menschen in deinem leben die dir wichtig sind oder für die ja dinge die dir einfach spaß machen die dir am herzen liegen fakt ist doch einfach dein tag hat 24 stunden genau wie mein tag und fakt ist auch du hast nur 100 prozent energie ja, die du ja verwenden kannst und jetzt stellt sich doch einfach die frage mit was mit wem ja, oder, oder wofür verbringst du Zeit ja, ähm, mit gewissen Dingen? Ja? Welche Aufgaben erledigst du tagsüber? Ja, mit welchen äh, Menschen triffst du dich? Ähm, wo steckst du deine Energie rein? Und mit was verbringst du dementsprechend deine Zeit? Viele Menschen haben eine breite Palette an Aufgaben, die sie jeden Tag bewältigen müssen. Oder, ja ich sag mal, das geht durch die kompletten Bereiche deines Lebens, komplette Bereiche deines Business ne, es, Vielleicht gibt es eine große Produktpalette. ja Und du solltest dir einfach die Frage stellen, ja, da kannst du dir die 80-20-Regel ja, zunutze machen. Ja, stell dir einfach mal die Frage, welche 20% ja, meiner Aktivitäten, meiner Aufgaben, die ich den ganzen Tag so überbringe, bringen mir denn ja, 80% meines Ertrags. Welche 20% meiner Kunden bringen mir 80% des Umsatzes? Welche 20% meiner Produkte bringen mir ja, den meisten Ertrag? Ja, ähm, stell dir einfach mal die Frage, womit beschäftigst du dich den ganzen Tag und was bringt dir dementsprechend das meiste? Stell dir heute einfach dementsprechend mal die Frage, ja, was mache ich denn so den ganzen Tag? Übernotiere das einfach mal für dich. Ja? Ähm, einfach so Stichpunktartig mal aufschreiben, Okay, was mache ich jetzt gerade? Und... Ähm, dann einfach die Frage stellen, okay, was sind denn meine Aufgaben, was sind die 20% meiner Aufgaben, die den meisten Ertrag bringen. Und dann stell dir die Frage, wie kannst du es schaffen, dass du dich immer mehr und mehr auf diese 20% dieser Aufgaben kon konzentrierst. Und dann dir einfach die Frage stellst, welche Aufgaben möchtest du selbst behalten, wo möchtest du selbst ja, involviert sein, was möchtest du selbst tun, ja, und welche Aufgaben kannst du vielleicht jemand anderes tun lassen oder kannst du einfach komplett loslassen. Ich hoffe, dass dieser Tipp ja heute ja wieder für dich hilfreich war, dass es ein kleiner Impuls für dich war. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, einen Daumen hoch, ein Like, was auch immer, und wenn du das Ganze natürlich mit deinem Netzwerk teilen würdest, denn man weiß nie, für wen diese Information hilfreich ist. In diesem Sinn wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, einen wunderschönen Tag, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao!